Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Random Life und das erwartet euch heute in diesem Video. Was geht ab? Hier ist wieder euer Random Life. Wir sind heute mitten in NRW unterwegs und wir schauen uns einen krassen Winkelbunker an. Es gab damals im Zweiten Weltkrieg verschiedene Bauarten von Bunkern, unter anderem den Winkelbunker. Das ist ein spitz zulaufender Bunker. Oben ist er wie eine Fallspitze angeschrägt und wenn eine Bombe nach von oben nach unten auf diesem Bunker gefallen ist, ist sie oben abgeprallt und ist dann unten im Boden detoniert. Und unten am Boden war der Bunker am stärksten. Und äh, wie so ein Bunker von innen aussieht, da schauen wir uns gemeinsam an. Aber erstmal schauen wir uns natürlich das Bauwerk von außen an. Das hier ist der sogenannte Winkelbunker. Ich hatte ja die Funktionsweise gerade schon erklärt. Und das Besondere daran, das ist ein Projektwinkel. Und wir schauen uns das Ding mal von innen an. Meine Lieben, wir gehen jetzt mal hoffentlich unerkannterweise auf das Gelände. Es ist gerade relativ viel los hier und mal schauen, wann der richtige Moment ist. Jetzt gerade nicht, wir sind nicht ganz alleine. Wo oh. so geht es mal drauf. Wir hätten eigentlich direkt hier drauf parken können. Siehst du das? Ja, ist so, das ist wahrscheinlich erfunden gewesen. Ja. Und kommt ein Auto rein. Und jetzt hier ins Gebüsch. Hier ins Gebüsch, genau. Ja, hier ins Gebüsch. Hier, hier ins Gebüsch. Hier, hier ins Gebüsch. So, meine Lieben. also Ich bin jetzt in dem Winkelbunker drin und äh, wir schauen jetzt, jetzt mal gemeinsam um. Also das ist der, quasi der Weg rein heute. Und wir gehen mal in den Winkelbunker, der ist auch schon lange nicht mehr besucht worden. Hier ist ein alter Schrank. Enthält das Best dann, öffnen wir das mal lieber nicht. Batterieraum abschrauben. Also hier ist alles komplett leer geräumt. Die fenster wurden sicherlich nachträglich reingemacht. gemacht auch oh mein gott zutritt verboten das wäre hier damals der Originaleingang. hier kommt man heute nicht mehr rein der ist von innen verschlossen und genau hier kommen wir wir sind quasi in der im erdgeschoss wir haben noch den keller da gehen wir gleich rein schauen uns aber erstmal hier in den bereich um das wird sicherlich eine Ablage gewesen sein, oben ist noch ein Lüfter. So, und dann gehen wir mal zusammen auf die Toilette. Die ist nicht mehr vorhanden und auch hier wieder Zutritt verboten. So, krass. Gehen wir mal zusammen rein. Kopf nicht stoßen. Meine Löcher sind noch vorhanden. Hier sind noch die ganzen Vermittlungsstellen einge eingezeichnet und welche Kabel entsprechend. Ich gehe nicht zu so nah ran, sonst kann man da zu viel erkennen. Und hier war Telefonie untergebracht. Und das könnte Licht gewesen sein. Eine kleine Heizung und der Arbeitsplatz auch hier wieder. Viele Informationen, alte Telefone, kennen die Jungen vielleicht schon gar nicht mehr. Ein paar Ersatzteile. Ja, und hier haben wir den alten Schaltschrank. Ein riesiges. Ja, lassen wir lieber die Finger davon. Ich denke nicht, dass wir hier irgendwo Strom haben, aber gehen wir trotzdem nicht dran. Bei mir heißt der Bunker. Sehr ähm, Zauberer von aus, weil das Ding hier erinnert mich irgendwie an den Film, wo die Prinzessin Abigail ähm, mit Strom gequält wurde. Deswegen, ja. Hier oh, haben auch schon Leute die Typenschilder abgenommen. 68 Volt Batterie. Ja. So. Okay, das war der Keller. Wir sind also am tiefsten Geschoss. Hier vorne sehen wir noch weitere Sicherungsblöcke und irgendwelche Drehschalter. Krass. Gehen wir mal wieder zusammen nach oben. So, und dann geht es hier nach oben. Sehr steil. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht hier runterfallen. Ich habe in der anderen Hand noch die Taschenlampe. Wir müssen ja auch leise sein. Oh. Was haben wir denn hier? Ne, das ist nichts. Aber hätte ja sein können. Oh, Luft ist auch nicht so gut. War so gut. Wir sind jetzt in der dritten Etage. Puh. Hier gab es auch noch einen Ausgang. Wir haben Hamborn am Rhein. Und das war sicherlich einer der Schutzräume. Ja. Raumüberdruck konnte hier gemessen werden, also um Giftgas etc. entsprechend draußen zu halten. So, wir gehen jetzt weiter nach oben. Das ist jetzt die Etage 4. 1982 alte Bänke. Hier kann man die Luft entsprechend reinlassen. Hier haben wir die Toilette. So, und jetzt gehen wir hier weiter nach oben. Und... So, jetzt sind wir in der fünften Etage. Hier haben wir wieder eine Toilette, aber die ist nicht mehr drin. So, und weiter nach oben. Der Radius wird jetzt immer geringer, beziehungsweise der Durchmesser vom Turm, weil es nach oben immer spitzer wird. Und hier gibt es nicht mehr viel zu sehen, deswegen gehen wir direkt mal nach oben. Auch hier wieder die Bänke. Und auch hier wieder Trinkwasser. Ganz wichtig, wenn man hier. Oh reingekackt. <laughs>